Ja, herzlich Willkommen zu Pentiment um, und einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Ich freue mich sehr darüber, denn möglicherweise passt kein Spiel besser auf diesen Kanal als Pentiment. Aus einem ganz einfachen Grund. Es handelt sich nämlich um ein Spiel, das die spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Handschriften, die in monastischen Kontexten entstanden sind, also in Klöstern, in den Mittelpunkt stellt und vor diesem Hintergrund eine hoffentlich spannende Geschichte erzählt ähm, aus dem Haus Obsidian. Obsidian hat Vorlaut gemacht, das heißt wir haben es hier durchaus mit dem Erwachseneninhalt zu tun und mit einer Kriminal- und Rätselgeschichte. Aber schauen wir uns doch mal an, weshalb eigentlich die ganze Welt so aus dem Häuschen ist wegen dieses Spiels. Ähm, es handelt sich wenn man so will, um eine Geschichte, die erzählt wird im frühneuzeitlichen Bayern, also Anfang des 16. Jahrhunderts und in der der Maler Andreas ähm, offensichtlich in eine Kriminalgeschichte verwickelt wird, die er auflösen muss. Mehr weiß ich bisher noch nicht, aber die heimliche der heimliche ähm Favorit dieses Spiels oder der, der Höhepunkt dieses Spiels ist die Ausgestaltung der Spielwelt als mehr oder weniger illustrierte oder gemalte Handschrift, ähm, so dass zum Beispiel auch die Zeit ähm, äh, hin und weg ist davon. Ich scroll das mal ein bisschen hoch. Ähm, nicht so sehr die, äh, tatsächlich das Spielen selbst steht hier im Vordergrund, sondern wir haben, wenn man so will, eine Visual Novel vor uns in der es vor allen Dingen um die Geschichte des Ganzen geht. Ähm, was bedeutet aber Pentiment? Und dazu würde ich ganz gern einmal in die Wikipedia schauen, zu dem Pentimenti von ähm, Pentimento im Singular. Äh, und da handelt es sich um, im Wesentlichen um Hilfskonturen und Konturlinien, die vor allen Dingen auf Gemälden zu beobachten sind, wenn Künstler mit der Umsetzung einer bestimmten Idee oder einer bestimmten Kontur ähm, nicht so zufrieden waren, wie sie übermalt worden ist und sich aber im Nachhinein noch auf den Gemälden finden lässt. Das heißt, hier wie es in der Wikipedia heißt, ähm, der Künstler ringt während der Komposition und im Schaffungsprozess mit der Form und Farbe und idealen Wiedergabe seiner Idee und diese Hilfs- und Korrekturlinien Korrekturen sind als schlussendlich noch zu sehen. Wenn man also so möchte, ähm, steht Pentiment hier sinnbildlich oder sehr konkret für das Überzeichnen und Übermalen von Illustrationen und Handschriften. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man natürlich Pentimente auch sichtbar machen im Sinne eines äh, einer dem äußeren Anschein zugrunde liegender wahrheit also das heißt es passt als metapher sehr sehr gut für dieses spiel ähm, ich würde heute sehr gern ähm, tatsächlich mit dem prolog beginnen und äh, mir das ein oder andere detail noch genauer anschauen äh, mal sehen wie weit ich komme ich würde versuchen wie das so äh, stunden schreiben ähm, zu spielen in diesem Spiel und werde mit, der, mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ähm, Erläuterungen einfügen, die sich entweder auf die dargestellte Lebenswelt beziehen oder auf das spezifische, äh, spezifische Verfertigen von Handschriften. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, und ich blende gleich in das Spiel über, ähm, werden wir muss ich gleich dazu sagen, dass wir immer wieder ähm, auch während des Spiels recherchieren werden müssen. Denn nicht alles, was in dem Spiel wahrscheinlich an Informationen steckt, kann ich ähm, tatsächlich vorher parat halten. Oder ich mache es so wie bei den anderen Let's Plays, dass ich die ganzen Informationen danach reiche. Okay, tun wir uns aber den Gefallen und schauen erstmal ins Spiel selbst. Oh, das ist schon interessant. Wir werden unterschiedliche Schriften die, vorgelegt, die für unterschiedliche äh, Typen stehen. Was ein bisschen schon mal andeutet, in welche Richtung das geht, Jürgen Spitzmüller hätte da seine wahre Freude dran. Ähm, zur Semantik und Bedeutung, äh, kulturellen Bedeutung von Typografie. Ähm, vielleicht ganz kurz, das was wir hier sehen, sind unterschiedliche Formen Ausformungen. Ähm, spätere Ausformungen der karolingischen Menüskl. Ähm, so etwas wie die klösterliche Schrift gibt es freilich nicht. Ähm, wenn müsste man tatsächlich äh, hier ganz unterschiedliche Formen der Ausprägung ähm, der, über die karolingische Minuskel reden, über die Fraktur im Druck und so weiter oder die Barstata. Ähm, aber sei es drum, das ist für uns jetzt nicht so entscheidend. So, ich würde mich mal noch klein machen. Ich hoffe, das ist uh, die richtige Ecke, in der ich jetzt das Bild platziere von mir. Bin mir aber noch nicht so sicher. Die Anlage des Spiels dauert ganz schön lang. Aber. Warum auch nicht? Also ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. hat noch gar nicht angefangen im Prinzipio erat verbum et verbum erat apodeum et Deus erat verbum um, das ist der Beginn des Johannesevangeliums. Uh, im Anfang oder am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort um, Legendär. Und jetzt sehen wir vor uns hier einen Pressstein. Mit einem Pressstein kann man Handschriften austilgen. Ähm, Im hohen Mittelalter werden dafür, auf Pergament werden dafür äh, scharfe Klingen benutzt, um ähm, Stellen zu tilgen und das Pergament ähm, nicht zu verletzen, was natürlich trotzdem passiert. Und. Offensichtlich werden wir dann aufgefordert, etwas zu taken. Ich, Wir sehen schon hier, ist etwas getägt worden, das man nicht mehr lesen kann. Und es ist nicht üblich, dass man in der Bibel äh, oder das, dass man das heilige Wort tägt. Ähm, das geht auch ganz. Das geht auch so weiter. Hoc erat im Principio Apoddeum. Das entspricht. Ähm, noch dem Johannesevangelium, aber den Text danach kenne ich nicht. Monaco ist der Mensch. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Also es ist es nicht biblisch. Et opus est fideli monaco repetere quod in contende unam rem imbie cuius veritas sine controversis potest assessare. Also über den Kontroversen wird in der Bibel und vor allen Dingen im Johannesevangelium nicht berichtet. Oder relevant an jedem Tag demütig die unverrückbare Tatsache zu wiederholen, deren Wahrheit. Er ohne Auseinandersetzung oder Kontroversen behaupten kann oder möchte. Also, hier geht es im Wesentlichen um die um monastische Aufträge, nämlich die unfruchtbaren Wahrheiten jeden Tag zu wiederholen, die möglicherweise biblischer Natur sind. Aber wie geht es nun weiter? Das ist weit entfernt von Biblisch und geht in Richtung Name der Rose. Wir sehen, wir sehen nun im Spiegel und im Rätsel, im Geheimnis, und zum ersten Mal die ja, Wahrheit halt von Angesicht zu Angesicht ne, also Primo Veritatem Faziem facie die Wahrheit von Angesicht zu Angesicht Moment, jetzt muss ich den Stein mal ein bisschen wegnehmen was da steht was ist denn das? Erroribus das ist ein eingeschobener Manifestam in Erbos Mundi Sie Aliquando Manifestam in Erbos Mundi Also vielleicht so etwas wie wenn, wenn es jemals in den Irrtümern oder Fehlern dieser Welt so klar ist oder sich manifestiert. Welches Wort ist da geteckt? Welches Wort ist da geteckt? Das kann ich jetzt nicht lösen. Dann geht es weiter mit Ithaca. Und deshalb müssen wir vieles die Treue Deshalb müssen wir Zeichen Treue, also wahrheitsgemäße Zeichen schreiben, geht hier haben sie auch, wenn sie dunkel erscheinen und eng verbunden sind mit dem Wille und der Absicht zum Bösen. Das geht ja gut los. Also. Das hier eine Evangelium wird hier genutzt, um um einen monastischen Auftrag zu wiederholen, nämlich immer die Wahrheit zu sprechen. Also die göttliche Wahrheit. Und die zu wiederholen. Und zum anderen, dass wir jetzt zum ersten Mal im Spiegel im Rätsel und im, zum ersten Mal im, von Angesicht von Angesicht die Wahrheit sehen. Na gut. Was ein Einstieg. Jetzt muss ich, offensichtlich bin ich aufgefordert, mit diesem Pressstein genau das zu tun, nämlich die Wahrheit auszulöschen. Aber was ein bisschen auffällig ist, ist, dass natürlich die Hilfslinien, die man hier sieht, ähm, in dieser Pergamenthandschrift, die es offensichtlich sein soll, sind normalerweise mit dem Messer geritzt. Das heißt, die könnte man eigentlich mit dem Pressstein überhaupt nicht ähm, tilgen. Ah, das ist eine Schande. Oh. Aber man tilgt sie trotzdem. Und man sieht die Schrift noch durch. Ah, das Spiel ist was für Philologen. Und Philologin. So. Ich versuche mal, das biblische Wort nicht wegzumachen. Jetzt kommt schon. Jetzt muss ich jetzt. Lass mich jetzt nicht Johannes hier austilgen, oder? Das lasse ich jetzt mal laufen. Handschriften sind das, sind uns vor allen Dingen für das deutschsprachige Mittelalter von Lightheart überliefert, das geht jetzt für die Übersetzung zu schnell. Ah, das sieht man schön, die Via Regia und die Via Imperii, die sich in Leipzig kreuzen. Und da sind wir in Tassing, Bayern im April 1518. Für diejenigen, die sich mit Geschichte ein wenig auskennen, bei denen klingelt es möglicherweise bei 1518 sofort. Ist das Jahr der Reformation? So, da scheinen wir schon im Spiel zu sein. Das heißt, ich mache mich jetzt, schalte mich mal wieder auf. Ähm, hoffentlich ähm, ist es die richtige Ecke, aber wir werden es sehen. Andreas, das ist der Hauptcharakter. Andreas ist ein Maler, ein Illustrator und er absagte mir Andreas. Ich möchte nicht, dass du die Schwestern der Hypothek ablenkst. Du musst diesen Aufbau bis zum Ende des Ordnungs fertigstellen. Schränke deine Räder und auf ein geringes Maß ein. Ist es nicht viel früher, als du erwartet hast? fragt Beatrice. Ja, er hat gesagt, ich hätte noch bis zu den Iden des Main. Heiliger Korbian, Arschloch. Und wer wird. Ähm, und mehr würde er dir nicht zahlen, wie? Er weiß deine Mühe nicht zu schätzen. Sokrates. Ah, das ist eine, Das ist sehr interessant. Ah, das spielt sie großartig aus. Der Wert einer Arbeit sollte nicht an dem Geld bemessen werden, sondern an der persönlichen Freude und der Verbesserung des eigenen ja. Schön. Persönliche Freude sorgt aber nicht für Essen auf dem Tisch, oder? Wie ist der König Johannes? Was habt ihr dem abgeantwortet, Andreas? Er heißt nicht umsonst Johannes. Andreas, ich habe gesagt, dass ich mein Bestes geben werde, um bis Ende des April fertig zu sein. Ich habe ihm gesagt, dass es fertig ist, Heiliger Grobian, genau das möchte ich hören. Was will er tun? Jemanden anderen finden, der die Arbeit vor Mai fertigstellt? Beatrice, das ist wahr. Es wäre nicht klug, den Abt zu eurem Feind zu machen, aber er ist auf eure Arbeit angewiesen. Und im Verrichten der Arbeit liegt ein ganz eigener Wert, ganz gleich, was der Abt denkt. Ihr müsst aushalten, trotz des Zorns des Abtes. Bald hörtet ihr sowohl die Arbeit für die Abtei als auch euer Meisterstück vollendet haben. Und dann werdet ihr nach Nürnberg zurückkehren, wo eine Vermählung und euer neues Leben als Meister euch erwartet. Ja, eine Vermählung mit einer Ehefrau, die ihr nie zuvor getroffen habt. Eine schlechte Voraussetzung. Nun, die Alternative wäre, Philosoph zu werden. Oh Gott im Himmel, dann solltet ihr wirklich heiraten. Ist sie wenigstens hübsch? Warum ist es ja hervorgehoben? Ist das ein Fluch? Was ist denn Das deine Bild ist es geschickt, das ist ganz hübsch. höchster König Johannes, es wird spät. Das Rad der Zeit hält für niemanden still, Andreas. Ich fürchte, ihr müsst uns verlassen. Ah, ihr habt Recht, Eure Majestät. Werdet ihr uns bald einmal wieder besuchen? Das hoffe ich, aber das liegt nicht in meiner Hand, Eure Majestät. Wie viele Dinge. Vertraut auf die Frohseher. Krubian, bitte begleite Andreas sicher nach Hause. Natürlich, Majestät. Bis zum nächsten Mal, Andreas. Bis zum nächsten Mal, Eure oh, Majestät. Mein Frauen. Kümmere dich gar nicht um die anderen Narren, Andreas. Das mache ich nie. <lacht> Aua. Was würde ich, wenn ich sie dazu brächte, mir nicht auf die Füße zu drehen? Vorsicht! Aha, also lang Andreas, es hat keinen Zweck, Ihnen etwas beizubringen. Ich weiß, dass der alte Johannes möchte, dass du die scheiße Sattes tust, Aber da ich dich heimbringe, habe ich das letzte Wort. Lass dich von ihm nicht fertig machen, Er versucht nur Ordnung in der Abteilung zu halten. Ich bin ein Außenseiter. Genau, ein Außenseiter, den er eingeladen hat. Wenn er will, dass alles läuft, muss er mit dir klarkommen, wie du bist. Das im Übrigen trifft, ähm, gilt für die Künstler wie für die Narren gleichermaßen. Die Narren sind die, die aus der Ordnung fallen und deswegen machen können, was sie wollen. Ah, schon würdest du bitte auf... Offensichtlich nicht. Gerade nicht. Ich gebe auf, bring mich nach Hause, Krobian. Haha, wie du willst, Andreas. Das Narrenschiff. Im Übrigen großartig umgesetzt von Sebastian Brandt. Guten Morgen, Ursula. Uh, Momo, Andresa. Okay, das ist also Ursula. Zeit aufzustehen. Erstens, der Baron, April 1518. Noch ein paar Seiten, zurück zur Abtei. Präm, Stunde 6, Morgen, Anfang, noch ein Tag, nur ein paar Seiten für den Abt und hoffentlich ein paar für mich. Ich muss durch die Stadt und hinauf zur Abtei gehen, damit ich im Skriptorium mit der Arbeit beginnen kann. Was haben wir noch? Der Smaller 1518 Nürnberger. Also wir sind wirklich in. Vorgebuch. Mhm, mhm, das haben wir schon gelesen. Ah, das wurde alles markiert, ne? Also das ist neu. Ist mit so einem roten Stern markiert. Okay, das sind Karten. Das ist die Abtei. Das ist der Ort Gärtnerhof. Da leben wir also. Tassing, das ist der Ort. Ist ganz schön weitläufig zur Wiese. Das ist das Stadtzentrum, wie es scheint. Und das ist die Abtei. Und da ist das Kryptorium. Mhm. Also das ist eine ganz typische Klosteranlage. Was mich ein bisschen wundert ist, dass das Kryptorium ...separiert ist... ...so weit vom Kreuzgang als vom Inneren, dass man faktisch über den... ...helfen muss. Und das ist ein sehr großes Areal. Da bin ich mal gespannt. So, Menschen... Johann, Bruder von Franz Bauer, Ehemann von Heli, Vater von Veronika und Hans. Johann ist mit den meisten Familien in der Stadt befreundet, ich will aber unbedingt seinen Ruf vergrößern. Bruder Piero aus Verona, das war der, der angesprochen war als Improb. Künstler der Abtei Kiesau. Bruder Piero ist bekannt für seine freundlichen Hiss bei der Art und wird auch als meisterhafter Maler geschätzt, der sich auf eine außergewöhnliche Farbgestaltung spezialisiert hat. Und dann haben wir noch ein Klosar. Nürnberg, Freie Reichstatt, ja, Ist tatsächlich ein wichtiges Handelszentrum. Und steht in direkter Konkurrenz zum Beispiel mit Leipzig. Ist natürlich auch eine Stadt, die Künstler, Drucker und so weiter anzieht. Und insofern kann sich Andreas als Figur glücklich schätzen, dass er nach Nürnberg heiratet und vermutlich auch, wenn er Meister wird, ähm, bereits einer Gilde angehört. Ähm, damit ist eigentlich sichergestellt, dass er ähm, gut leben wird können. Okay, das ist die Vorgeschichte auf Latein. Oh, das ist ja gut gemacht. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Ich weiß es auch nicht, was es mit diesem Buch auf sich hat. Das sind die Karten, das ist das Tagebuch. Das sind die Optionen. Die brauchen wir nicht. Das war das, was wir gerade aufgeschlagen hatten. Genau, das ist das Buch. Ähm, die Karten kann man vermutlich direkt aufrufen. Okay, das sind Shortcuts. Gut, dann schauen wir uns erstmal um. Ich sollte wirklich aufräumen. Das Pikertricks der Schlüsselsaalonus September. Okay. Der Prior gibt Bücher zum Lesen. Nee, ins Bett gehen möchte ich nicht. Im Gärtnerhaus. Jetzt bin ich unten. Ach, bei Ursula. Ich bin hier zu Gast bei den Gärtners. Das ist Ursula. Andreas. So. Das Gästezimmer sieht aber im Gegensatz zu der Stube hier sehr einladend aus. Und viel zu essen gibt es nicht, so wie es aussieht. Klar. Guten Morgen, Andreas. Habt ihr gut geschlafen? Recht gut sogar. Danke. Ah, das freut mich zu hören. Ihr wolltet euch äh, doch auf den Weg zur Abtei machen. Ich habe euch etwas Proviant zurechtgelegt. Mandeln, Käse und etwas Roggenbrot in den Alpans, welches ihr so mögt. Ähm, übrigens typisch für diese Region und ähm, auch für, also für, das, für das Bayerische zu dieser Zeit ist ähm, die ähm, Abschwächung und Tilgung. Ja, ähm, und die äh, ist typisch für das Oberdeutsche. Der Otto hat mich gefragt, ob ihr nicht mit ihm in der Upgrade zu Abend speisen mögt. <lacht> das war falsch. Super, die Korrekturen haben. Der Otto. Da ist der Otto. Der Otto war da. Das ist Eva. Ja, in der Früh. Das sieht man jetzt wieder. Also es fällt unter die Nebensilbenabschwächung, ähm, die äh, äh, entweder synkopiert oder abkopiert werden. Und das wird man jetzt im Spiel noch sehr viel häufiger sehen, ähm, da wir in der entsprechenden Region sind. Bitte sehr, Andreas. Das ist sehr gütig von dir, klar. Vielen Dank, Meister Andreas. Wenn es keine Umstände macht, könnte ich, ich meine, könnten wir... Würde es euch arge Umstände bereiten, die nächsten Monate, die nächsten Monatsmitte schon, schon heute zu zahlen. Und wenn wir um zwei Groschen erhöhen. Verzeiht, dass ich darum bitte, doch wir sind der Abtei die Steuern schuldig. Schon zwei Monate. Dem Peter geht Versorge schon das Haar aus, mehr als sonst sogar. nichts versprechen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Natürlich. Ich verstehe. Ich habe es auch nur ungern gefragt. Wir haben jedes Jahr größere Probleme, unsere Steuern zu bezahlen. Jeder arbeitet hart, aber es ist nie genug. Was soll ich jetzt damit anstellen? Das ist sein, nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Okay. Der heilige Lukas segne euch für eure Hilfe. Der heilige Lukas, ach, da hat er mir das Bild gezeigt. Christlicher Evangelist und Schutzheiliger der Künstler und Ärzte, oft dargestellt durch einen geflügelten Stier. Okay, dann haben wir Johannes und Lukas. Segen euch für eure Hilfe. Weil wir es gerade vom Heiligen Lukas haben, wie geht es mit eurem Meisterstück voran? Es sind nun schon zwei Monate, nicht wahr? Es geht leider nur langsam voran. Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Arbeit für die Abtei. Prior Ferien glaubt, erlaubt mir nur während des Stimmerebets an meinem Meisterstück zu arbeiten. Das ist der Prio. Das ist super mit dem Klosar. Die, also das Stundengebet ähm, sind tatsächlich die ähm, Gebete nach der Benediktregel. Benedikt von Nursia. Eine vernünftige Einschränkung, aber es geht nur langsam voran. Wenn es nach dem Stadtrat geht, kann ich auch ohne, äh, auch ohne dieses Stück Meister werden. Ich fertige es als Vorzeigestück für Käufer an und zu meiner freut. war ja, wieder. Aber ja, sobald ich fertig bin, gehe ich nach Nürnberg zurück und vermähle mich und mache eine eigene Werkstatt auf. Von Nürnberg aus an eine Universität und jetzt als Künstler um die Welt reisen. Was für ein Leben vor euch liegt, Meister Andreas. Ja, es fühlt sich wohl an, als würde ich ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen. Nach... ...einigen Wanderungen. Es muss ziemlich beängstigend sein, von vorne anzufangen. Ja, aber ich weiß jetzt, dass ich das genau tun möchte. Wo? Oh, das wird dann nur bleiben. Oh, ich mir nicht zu viele falsche Entscheidungen. Nicht viele Menschen können darüber entscheiden. Sicher, niemand in Tassing. Ihr immer. ich verstehe nichts von Kunst, aber ich habe gesehen, wie ihr wunderbare Zeichnungen in euer Büchlein gemacht habt. Euer Meisterstück ist gewiss prächtig. Na, das wird sich zeigen. Zweifelt nur nicht, das Meisterstück wird sicherlich viel wert sein, wenn es fertig ist. Jetzt muss ich meine eigene Arbeit fortsetzen. Groß Schaffen in der Abtei Andreas. Wir sehen euch nach der Vesper zum Abendbrot. Nicht heute, aber danke. Klaus Drucker hat mich schon zum Abendessen eingeladen. Das ist Klaus Drucker. Das muss mir ein bisschen merken. Natürlich, bitte grüßt die Drucker zu uns. Natürlich, bis später, Clara. So. schauen wir mal ganz kurz in das Buch, damit wir hören, das sind sehr viele Personen. Menschen. So, da wurde es schon. Eva Johann. Warum oh, sind die blau markiert und die rot? Eva. Tochter von Peter Gärtner und seiner verstorbenen Frau Christine. Klaus Drucker, zu dem gehen wir zum Abendessen. Das ist der Prior. Johannes Johannes bauer Johann Klaus Clara, zweite Ehefrau von Peter, Mutter von Ursula. Ja, das wird ganz ordentlich. Wir sind hier gerade. sind hier gerade mal gestartet. Fünf Minuten im Spiel. Das scheint Peter zu sein. Andreas <lacht> Andreas Ja was soll ich Was soll ich denn jetzt Kann ich jetzt nichts machen Da ruft noch Das ist gut dass er meinen Namen weiß Dann lassen wir ihn mal in Ruhe Dann schauen wir weiter Jörg Guten Morgen Andreas Morgen Jörg Wie geht es? Arbeitet ihr heute? Ruhe mich nur ein wenig aus. Vater ist noch auf dem Feld. Ah, das ist also der Bruder von Eva. Hat den großen äh, Stein mit dem Flug gerammt und Herrgott, als es in Bücher, weiß, wie lange es gedauert hat, den rauszuziehen. Auf dem Weg zur Abweih. Jeden Tag außer Sonntag. Stimmt. Gott sei der Sonntag gedankt. Riecht, als käme ein Sturm, nicht wahr? Hm, für mich riecht es nur noch frische Alpenluft. Ihr seid zu viel gereist. Wo habt ihr euer Wanderjahr verbracht, wo ihr nach Tassing kamt? Das ist üblich, die Wanderjahre? Okay, wähle eine Herkunft. Andreas spricht ein nicht deinen Kulturen cool, von Basel im nahegelegenen Bernstein, Freiburg, Niederlande, Antwerpen, Brücke und Wind, Andreas spricht italienisch, so wie ein wenig von einem der wichtigsten Kunstzentren der Region Florenz, Venedig, Mailand, das passt zu Nürnberg ein bisschen besser, also die, der direkte Bezug um, zu Italien, das nehmen wir. Italien, eine Weile Florenz, aber auch Venedig und Mailand, also Milano. Schauen, was hier im Künstlerische Schimmerschaft für Künstler und Denker, genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Und deswegen ist das, glaube ich, in Bezug auf den Maler Andreas gar nicht so schlecht. Italien, kein Wunder, dass eure Sinne so stumpf sind. Da wart ihr zu lang unten genug Zeit in diesen Bergen und man riecht Stürme, in diesen Bergen und man riecht kommen. Wie lange wird das dauern? Hm. 10, 15 Jahre. Ich fürchte so lange habe ich nicht Jörg. Was habt ihr überhaupt die ganze Zeit in Italien angestellt? Außer oh, so Kunst, meine ich. Ist ein bisschen Handtücher. Hm. Ach ja, komm. Italienische Frauen sind hübsch und der Wein ist ausgezeichnet. Was vermutest du, was ich getrieben habe? Klingt spaßig, aber lass das besser nicht Vater Thomas wissen. Warum nicht? Die Priester sagen uns, den Heiligen nachzueifern. <lacht> ich ehre St. Augustinus, der sagte: der Herr, mach mich keusch, nur noch nicht jetzt. Ach, das ist super. Augustinus ist einer der Kirchenväter, der Zentralen, also wie es hier steht, frühchristlicher Philosoph, Theologe und Bischof von Hypo. Ähm, ja, ist einer der. Einer der um ähm, tragenden Säulen ähm, der mittelordentlichen und funkelzeitlichen Theologie. Wenn ihr das meint, Andreas, ich glaube trotzdem, dass ihr noch in Schwierigkeiten mit Vater Thomas geratet. Peter ruft Jörg. Nun, jetzt muss ich aber los. Vater tut schon so, als würde ich zu lange brauchen, obwohl ich die ganze Arbeit mit diesem Felsen gemacht habe. Bis später, Andreas. Bis später. So. Also es ist der Bruder von Eva und dann schauen wir mal nach den Personen, wie sich das jetzt einfach Neolipris, was ist das? Ah, okay. Da sind dann die Entscheidungen, die ich treffe. Und Menschen, haben wir jetzt den Thomas drin, den New Clara krank, kranker Peter, das ist Peter krank. Ach, also es gibt den Peter und den Krankenpeter, okay. Peter -Okay, ist der alte Peter. Interessant, interessant. Klosser, was ist da? Vespa, Wanderjahre. Florenz, Groschen. Ah, es ist schön, es ist alles erklärt. Okay. Dann gehen wir doch mal auf die Stadtalmende. Und werfen mal einen Blick auf die Kappe. Ah, okay. Wir kommen also vom äußeren und sind jetzt hier in der Stadtmitte und haben hier Franz Bauer, Johann Bauershof. Okay, das sind die Höfe, die Gehöfte. Und hier in der Mitte selbst sind die Gewerke angesiedelt. Das ist also eine ganz typische Stadtanlage. Ähm, um, interessant ist, dass Tassing nicht geschützt ist, also dass es keine Fortifikation gibt, also es ist eine sehr kleine Stadt. Ähm, ach, das ist ja, das ist ja wunderschön gemacht. Ähm, müssen wir jetzt mit dem Schmied reden, Endres heißt der. Wir gehen erstmal weiter. Und das ist vielleicht nicht so relevant. Schafe, auf der Stadt Almende, also mit der gemeinsamen... Ähm, Weide für die Stadtbevölkerung. Ja, also hier, das heißt, das ist das gemeine Land, das die ganze Stadtbevölkerung nutzen darf und eben auch zum Beispiel dort Vieh ähm, und kleine Schafe dort ähm, weiden lässt. Ähm, interessanterweise wird das nicht erklärt, oder? Haben wir das als Almende? Aber vielleicht kommt das noch. Okay, wir gucken erstmal weiter. Also, es sind Schafe. Hier kommt die nächste Szene. Veronika, Martin, bitte. Könntest du hier mal mit anfassen? Die Gräugtwurren sind toll. Was wollt ihr? Ich behalte sie im Auge. Also die Schafe. Veronika. Das sieht sehr nah rumstehen und nicht so aus. Martin. Herrgott nochmal. Hilf deiner Base. Guten Morgen, Andreas. Entschuldigt uns. Der Zaun ist kaputt. Unsere Schafe entwischen. hey. Sollte besser nicht passieren. Kann ich irgendwie. Oh, Entschuldigung. Ich werde versuchen, euch nicht. Oh, Entschuldigung. Danke. Es wird sicher ein paar Stunden dauern, sie alle wieder einzufangen. Zu fix nochmal. Wird nur noch heute noch in Oberdeutschland? Zu fix. Ähm. Zu fix nochmal. Ähm. <lacht> Zerfix, ja. Verflucht Veronika, was habe ich dir übers Fluchen gesagt? Verleihbar. Seht nur da oben bei den St Steinhaus ist etwas im Gange. Ich habe es noch nicht verstanden, von wem Veronika die Basis, also die Cousine. Okay, die streiten darum mit jemandem zum Pferd. Pferd heißt Adel. Wer ist der Kerl auf dem Pferd? Sieht ziemlich reich aus, sagt Martin. Ich weiß es nicht, Martin, aber er kriegt von Linkhard ordentlich was zu hören. Im Himmel, Gott im Himmel wird sich fluchen. Ich habe Linkart, nicht linkhardt nicht so gesehen seit Johann auf Peter, Klaras, auf Peter und Claras Hochzeit die Hosen runtergelassen hat. Clara. Genau, das ist die neue Ehe. Johann ist der... Bauer, Peter ist der Vater von Eva und der Mann von Clara, also der zweiten Frau. Und der Vater von, von Jörg. Und Johann ist der auf dem Nachbarbauernhof. Wieder ist das kompliziert hat mein Mann zwei Zähne ausgeschlagen. Einen jetzt sollte man lieber nicht, lieber ausweichen. Ob er ein Adliger ist? Ja, er sieht sehr reich aus. Gott verflucht, Martin, kannst du uns den Ärger einmal ersparen? Wie bitte, Tante Hedi. Okay. Also Hedi ist die Mutter von Victoria war das. Und er ist ähm. ihr Neffe. Benimm dich, haben wir nicht schon genug Schere rein Andreas, wenn ihr so freundlich wärst, eure magere Gestalt die Straße hoch zu bewegen, wir müssen die Schafe einfangen. Natürlich, auf bald. Und helft eurer Tante doch. Ihr könnt mich mal, Andreas. Okay, wo dann noch ein Bleiben? Meine Güte, das ist komplex mal lieber nach dem Menschen. Ich kann mir das sonst nicht merken. Also wir haben Veronika. Tochter von Johann und Heidi Bauer. Schwester von Hans. Enge Freundin. Ähm. Ach, Die sind faktisch von hier unten um, von diesem Hof hier hochgerannt, die Schafe. Okay. Moment. Halt. Da haben wir Hedi. Wie wird denn das hier sortiert? Alphabetisch oder was? Das ist ja Quatsch. Also Hedi. Ehefrau von Johannes Bauer ist die Bauerin, ja? also ihr die Frau von Bauer, also das ist die weibliche ähm, die, die weibliche Endung für die, für den Namen. Das ist sehr schön umgesetzt. Auch Clara Gärtnerin, ähm, die verheiratet ist mit Peter Gärtner. Hedwig ähm, Hedi die Bauerin, Ehefrau von Johann Bauer, Mutter von Veronika und Hans. Warum ist denn das jetzt so geklammert hier? Das macht keinen Sinn. Clara. Johann, Jörg. Das so verstehe ich nicht. Ach, das sind ja immer die, die auf einer Seite stehen. Ach, das ist ja ein Quatsch. Okay, also den Empress haben wir jetzt getroffen. Klaus Drucker. Eva Gärtnerin. Das ist die Tochter. Dann haben wir Hedi. Diesen verheiratet, genau. Bruder von Franz Bauer. Jemand von Hedi, Vater von Veronika Johann, ist mit den meisten von den Gestatten von... ...seinen vergrößern. Ist der Bruder von Franz Bauer? Ne, dann ist es aber nicht sein Hof. Doch, das ist Johann Bauer's Hof, das ist Franz Bauer's Hof. da gehen wir mal noch vorbei. Da gehen wir mal noch vorbei. Mit denen oben kann ich nicht interagieren, auch Pferdenreisenartige. Ähm, Pferde sind zu teuer, ähm, um etwas anderes damit zu tun, ähm, zumindest in den Kontexten. So, ich kann aber nicht zu den Höfen runtergehen. Das probieren wir trotzdem mal noch. Ich schaue mal noch schnell in die. Wenn sie schon die ganze Zeit die die Tageszeiten zu betonen. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Ich versuche jetzt mal... Ich kann hier nicht nach unten gehen. Okay, das ist also faktisch nicht... nicht vorgesehen, dass ich hier... zu Johannshof gehe gerade. Schauen wir mal. Das ist der kranke Peter. Das ist der... Ach, das ist der Vater von Gott segne euch, ähm, Andreas. Namen schon vergessen. Oh, die Schweine. Oh, genau, Andreas. Das Wetter war Gott Diese Stadt ist seit meiner Zeit tief gesunken. Ich glaube nicht, dass die Stadtbewohner beim Wetter sehr viel tun können. Hm, tja, natürlich haben sie keine Ahnung mehr, wie etwas gemacht wird. Niemand folgt mehr den Traditionen. Der alte Abt stört uns kaum bei unseren Traditionen. Es macht ihm nichts aus, wenn wir Herrschter ein kleines Opfer brachten, damit der Hände klauen, dass wir das schön blieben. Das kenne ich nicht. Hm. Interessant. Matthias wusste, dass. Christus in unserem Herzen war. Auch wenn der Name der Weißen Dame auf unseren Lippen lag. Ich dachte, der heilige Moritz unterstützt hast Ja, und die heilige ja auch. Aber wer... <lacht> hat es eurer Meinung nach beschützt, wo sie auftaucht Die heiligen waren nicht Die ersten, die über Tassung wachten. Mein Vater wusste das. Der alte Ranning Camper wusste das. Diesem verfluchten Abt mag es nicht gefallen, aber einige von uns hatten die Tradition am Leben. Was sind das für Traditionen? Wenn er in der Nacht aufsteht, um zu, um, Wasser, um zu Wasser zu lassen, geht um die rechte Seite des Hauses herum und niemals denselben Weg zurück. Auf diese Weise stehlen die Hexen nicht eure Seele. Hm, oh, wie interessant. Hust, hust, ich sollte gehen. Okay. Schön, Gott segne euch. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. So hier stehen auch die Schafe. Dann gehen wir jetzt zur Abtei. Das scheint jetzt der, der Weg zu sein, den wir gehen müssen. Und dann wollen wir uns da mal nicht. So, ich habe noch nicht rausbekommen zu wem, da kann ich überall nichts machen, da stehen die Schafe, welche und Drucker, so, ein Blick auf die Karte, so, jetzt sind wir hier, das ist das Druckerhaus, so, Hebammen, das ist interessant, Beckerheu Albahn, das hat man gesehen, das war die Petzl hier vor der Tür, ähm, zum Wald, und wir müssen zur Abtei. Und dann müssen wir zur Abtei müssen wir können wir auf zwei Arten gehen, daumen und Daumen. Ich denke wir gehen einfach geradeaus an der Hofkirche vorbei. Aber erstmal reden wir mit Klaus Drucker. Klaus. <lacht> Das ist ja toll gemacht, also dass man die Lettern ah, sieht. Guten Tag, Andreas, wie geht es euch? Guten Morgen, Klaus, ein weiterer Tag in der Abtei, um einige Stunden an meinem Meisterstück zu arbeiten. Also der Buchdruck ist zu dieser Zeit ähm, ungefähr, was sind 15, 18, ja, 40 Jahre etabliert und wir haben äh, tatsächlich in den oberdeutschen Städten, tatsächlich in den ähm, Reichsnahen Städten, in den Reichsstädten, Überall schon Druckereien und das Ganze natürlich dann ähm, in dem heutigen Norddeutschland verstreut ist ein bisschen, sind es nicht so viele. Aber ist zu der Zeit haben wir faktisch ein Nebeneinander von Handschriften, die vor allem auch monastisch gepflegt werden und den ersten Drucken. Ähm, und die Reformation gilt faktisch so als der Beschleuniger für den Erfolg des Buchdrucks. Und schlussendlich im Umkehrschluss auch für den Erfolg der Reformation. Also die Reformation ist sowohl eine theologische wie eine soziale, als auch wie eine mediale Revolution, wenn man so möchte. Und hier haben wir den Protagonisten ähm, vor Ort. Guten Morgen, Klaus, ein weiterer Tag. Genau. Das freut mich zu hören. Kommt ihr heute Abend zum Abendbrot? Es wäre Marie und Bert eine Freude euch zu sehen. Marie ist das Bert. Ach, sehr süß. Marie und Bert, eine freut euch, das sind seine Kinder. Ihr müsst euch die neuen Holzschnitte ansehen, die ich für eine italienische Version des Eulenspiegels habe. Das ist ja super. Genau. Ja, da sieht man auch schon den Bezug Italien. Ähm, Italien-Deutschland ist ein sehr enger, sehr enger Kulturaustausch. Sehr schön. Wir waren nicht bewusst, dass Vater Thomas euch italienisch Bücher drucken lässt. Ach, Andreas, es ist, äh, ist nicht so streng. Ich weiß, es hat nur versucht, die Leute zu beschützen vor Abenteuergeschichten von Fragut und moralischem Gehalt. Die sind ihm tatsächlich gar nicht so zuwider. Nein? Solange es nicht zu fleischlich wird. Oh. Dein Abendbrot nach der Festbau. Ja, das hatten wir schon gesagt. Natürlich, Danke. Ich werde Marie und Bert wissen lassen, dass ihr kommen. Bis später. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, das ganze ähm, Setting hier aufzubauen. Und was mir noch nicht so ganz gefällt, ist die Sortierung der Figuren. Jetzt haben wir hier Bert, Berthold, Sohn von Klaus und Marie Drucker. Klaus Drucker? Die Frau sah aber sehr jung aus für... Eben... Obwohl Tassing ein ungewöhnlicher Ort für eine Druckerpresse ist. Also es ist zu klein. Ja. Treibt er Handel mit Pilgern und anderen Reisenden auf der Kaiserstraße. Na ja, gut, das kann sein. Also wenn, wenn Tassing direkt an, der, an den großen Handelsstraßen liegt, dann mag das sein. Aber tatsächlich ist der Ort für, so wie er sich jetzt darstellt, für eine Druckerpresse eigentlich zu klein. Vielleicht stecken wir mehr da und mal ab. Ähm, jedenfalls füttert er hier seine Hühner. Ah, da haben wir schon... Ähm, Thomas, Gott zum Gruß, Meistermaler. Ich hoffe, eure Woche verläuft nach euren Vorstellungen. Vielen Dank, Vater, aber ich komme zu spät zur Abtei. Wenn ihr für mich heute keine Zeit habt, ist euch das verziehen. Aber es bleibt die Frage, ob ihr am Sonntag Zeit für den Herrn haben werdet. Ihr werdet. Ihr versteht wohl, wie wichtig die Heilige Kommunion für eure Lösung ist, nicht wahr? Das Gespräch raus. Ich, ja, ich muss mich entschuldigen, Vater Thomas. Ich verspreche euch, dass ich es diesen Sonntag schaffen werde. Ich erwarte von euch keine Versprechen, aber wir können nur auf Erlösung hoffen, wenn. Du liebe Güte, ein Tag, an dem wir solch hohen Besuch empfangen dürfen, muss wahrhaft gesegnet sein. Tilgung, Korrektur. Meister Maler darf ich euch den Werten Lorenz Baron von Rotvogel vorstellen. Er ist aus der Nähe von Worms zu uns gekommen. 1518 Worms. Hm, hm, hm, hm. Naja, war Schauplatz vieler Reichstage. Na dann warten es mal ab. Also ich weiß noch gar nichts über die Erstreckung des ähm, Spiels. Wie schön, euch zu sehen, Vater Thomas. Es ist immer gut zu wissen, wenn man anderen in angenehmer Erinnerung ist. Ich wünschte, all eure Nachbarn wären so herzlich wie er. Nun, äh ja, was führt euch diesmal in unser Städtchen? Meine Gemahlin und ich waren auf dem Rückweg von Venedig. Wir verbrachten ein paar Tage in den Innsbruck, aber das erwies sich als furchtbar langweilig. Innsbruck. Okay. Also Randinformation. Innsbruck hat wie alle Städtchen in den Alpen einen gewissen Charme, aber es wimmelte überall von Adligen wegen der Einberufung des Reichstags. Da haben wir es. Ja. Also Reichstag ist die zentrale, zentrale Form der Versammlung der Adligen. Um, der, um, vor allen Dingen der um, Kurfürsten und Erzbischöfe des Reichs, ähm, um miteinander zu beraten. Und in dem Fall lädt der Kaiser ein. Der Kaiser, er war dort, habt ihr ihn gesehen? Ach, nur ganz kurz, er saß gerade Modell für ein Gemälde, recht ansehnlich, aber ich wollte ihn und den Künstler nicht stören. Wie hat euch Venedig gefallen? Oh, faszinierend. Die Juden der Stadt haben jetzt ihr eigenes Viertel im Norden. Die Künstler der Stadt, äh, der Stadt ähm, erschaffen noch immer faulhafte Kunstwerke. Vor allem Tizian ist ein wahrer Gott. Nicht so ungut, Vater. Natürlich. Wie dem auch sei, meine Gemahlin wollte noch etwas in Innsbruck verweilen, da habe ich mich entschieden, vorauszureiten, um Kirsau einen, Kiersau einen kleinen Besuch abzustatten. Ich habe natürlich gehört, ähm, dass Vater Matthias kurz nach meinem letzten Besuch verstorben ist. Also das war der ähm, Prior, der, oder der Abt, der ähm, vorher die Abtei geführt hat. Ein großer Verlust für die Abtei und für uns alle. In der Tat, zum Glück stieß ich kürzlich auf ein Exemplar der Historia. Ja, das ist interessant. So, Tassi, ein Bericht über die frühe Geschichte von Tassing. Also, wenn das Ganze hier so prominent erwähnt ist. Also, es geht natürlich um Handschriften. Und die Geschichte von Tassing, die es hier offensichtlich in zwei Handschriften gibt, ist äh, der Matthias besaß ein Exemplar und der Baron hat ein weiteres gebracht, die er beim letzten Besuch gelesen hat. Vater Matthias hoffte ein zweites Exemplar zu finden um den Inhalt des ersten zu bestätigen. Das ist zwar für Handschriften nicht so unüblich, aber möglicherweise steht was in der Geschichte drin, das es in sich hat. Und vielleicht ist Matthias auch nicht einfach so gestorben. Hm, wer da weiß das schon. Es enthält einige faszinierende Details über die Geschichte dieses Ortes. Ich fürchte, sie könnten sogar einen kleinen Skandal verursachen. Ah ja, hm. Aber jetzt muss ich los. Wir werden später noch genug Zeit haben, um über das Ins Vergangenheit zu sprechen. Ich habe über Vater ähm, Gerne, das ist wieder ein Schreibfehler, ein Manuskript aus der Abtei bestellt. Ich wollte mich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen. Gernot? das ist Gernot? Gernot ist hier. Okay. Oh, meine Herr, wenn ihr gekommen seid, um euer Manuskript zu sehen, solltet ihr mit dem jungen Meister Maler hier sprechen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Andreas ist ein wandernder Künstler aus Nürnberg. In den nächsten Monaten hilft er im Skriptorium der Abtei aus. Das Skriptorium, das ist der zentrale Schreibort in einem Kloster. Ähm, hier werden typischerweise Handschriften kopiert und ähm, vervielfältigt. Nach dem Druck, also das heißt, man hat Klaus Drucker faktisch in direkter Konkurrenz ähm, zu den um, Handschriften, äh, Kopierstätten der Skriptorien, sodass ähm, so dass sie nach dem 16. Jahrhundert aus fast allen Abteien verschwinden äh, und durch Prozesse ersetzt werden. Handschriften sind wahnsinnig teuer und natürlich auch in der Reproduktion unglaublich aufwendig. Ein Künstler aus Nürnberg, der im Skriptorum einer Abtei arbeitet, im Jahr 1518. Oh, hier müssen uns wir müssen uns unterhalten. Ich will mehr über euch erfahren. Natürlich, meine Herren, wäre mir eine große Ehre. Wunderbar, man trifft auf dem Land so selten Leute, die etwas von Kunst verstehen. abdank Dank, dass ich mit Meister mir Meistermaler vorgestellt habt, Vater Thomas. Kommt heute zum Nachtmahl in die Abtei. Ich lade euch an den Tisch des Abts ein. Ist... hat der Abt mich eingeladen? Oh, keine Sorge, Vater. Kommt einfach nach der Vespa vorbei. Was soll er tun uns abweisen? Ich... Ausgezeichnet, dann treffen wir uns dort. Miklaus? Miklaus, Michlaus. Ich steige jetzt ab, lauf voraus und bringe die Pferde zum Gästehaus der Abtei. Ich würde gern noch etwas mit Meister Maler sprechen. Wir treffen uns dort. Sehr wohl, meine Herren. Gut, damit ist die Szene abgeschlossen. Nun denn, ein Geselle aus Nürnberg. Was ist denn das? Das ist ein römisches Relikt. Hier sieht man auch ein Aquädukt. Ähm, und die römischen Ruinen waren ja auch ähm, angedeutet. Ein Geselle aus Nürnberg. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Geselle. Ich dachte, ich muss, ähm, ich muss ähm, da zurück. Also bin ich nach den Wanderjahren als Geselle. Ähm, Vergibt mir meine Offenheit, aber er scheint schon etwas alt um noch kein Meister zu sein. Habt ihr, seid ihr unverheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich habe meine Berufung später als mein Vater meine Brüder gefunden. Ich war einige Jahre an der Universität in Erfurt. Wir sind auch die, an der Luther studiert hat, im Übrigen. Ähm Zentrum für das humanistische Denken. Ja, vielleicht ganz kurz. Also, ähm... Hier wird also permanent auf die Reformationslage angespielt und das Ganze angedeutet ähm und Luther ist nicht nur in Erfurt gewesen, sondern den, äh, Lorenz hat gerade den Kaiser erwähnt, das ist Maximilian I. um diese Zeit und das sind die beiden Antagonisten ähm, in der Auseinandersetzung, in den ersten in den frühen Jahren der Reformation. Das ist schon überdeutlich als Subtext hier mitzulesen. Erfurt ja, wundervoll, die Universität, die auch Martin Luther besucht hat. <lacht> Entschuldigung, da haben wir es. Ja, Martin Luther besucht hat, habt ihr seine Werke gelesen. Ein großer Geist. Mhm, mhm, mhm. Aha, aha. Lorenz ist ein Verehrer von Luther. Er sagt Dinge über die Kirche, die schon vor Jahren hätte. Ges äh, gesagt hätten werden sollen. Das könnte Ihnen Probleme bringen, aber sein mutiger und kluger Mann. Ihr könntet ihm vielleicht begegnet sein. Seid ihr? Ihr müsst es mir sagen. Oh nein, er war einige Jahre vor mir dort. Aber seid ihr den sind wirklich reizvoll. Das wird an anderen bleiben. Ich stimme voll und ganz zu. Ich muss ihn einmal treffen wenn ich die Gelegenheit habe. Ich frage mich, ob die Brüder und der Abtei schon von ihm gehört haben. Vielleicht haben sie seine 95 Thesen gegen die Kirche gelesen. Hm. <lacht> Interessant. So ein Informationsstück. Vater Matthias war einer lebhaften Diskussion nicht abgeneigt. Ich hoffe, dass Vater Garnot hier nicht enttäuscht. Aber vorerst genug für Luther. Erzählt mir von eurem Studium. Warum interessiert euch so viel meine Ausbildung? Und natürlich, das muss euch seltsam ähm, erscheinen. Ich habe nie eine Universität besucht, aber ich habe durch das Geld meiner Familie Bildung genossen. alles wissen von Aristoteles und Cicero und Erasmus und alle, die zwischen ihnen kamen und jene, die dann noch kommen werden. Als klassische Philosophie und Scholastik aber eben auch eine ähm, humanistische Bildung. Ich habe den Baron falsch eingeschätzt. Er scheint ebenso gebildet zu sein, wie es Studenten an einer Universität sind. In Wahrheit habe ich einfach Freude daran, mit anderen gebildeten Männern zu sprechen. Habt ihr einen Doktor gemacht? Ich? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur einen Magister. Ich habe an meinem Doktor gearbeitet, aber ihn nicht abgeschlossen. Oh, schade. Was war denn euer Fachbereich? Na, es gibt nur drei. Also man studiert ähm, äh, üblicherweise ähm, das Trivium und das Quadrivium im Grundstudium und danach äh, studiert man eines der drei Hauptfächer Theologie, äh, Recht oder Medizin. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Ich mach mal Medizin. Das ist... Medizin. Ich habe die neuesten großen Texte aus Italien studiert. Ja, die Italiener sorgen für Lörung. wirklich außerordentlich. Ein spannendes Feld. Wer weiß, was wir in den kommenden Jahren, Jahrzehnten über den menschlichen Körper erfahren werden. Eine ganze Menge. Und Tier, ihr. Wäre ich gläubig, hätte ich gebetet, dass ihr nie wieder herkommt. Seid verflucht, Lorenz Rotvogel dass Hunde sollen euch ein Stück reichen. Das wäre nur gerecht. Diese bäuerlichen Gemeinschaften sind überraschend wenig gastfreundlich, findet ihr nicht auch? Warum ging es da? Wer weiß es schon. Wenn ich das ergründet habe, ist die alte Hexe sicherlich schon tot. Und wie war eure Zeit an der Universität? Jeder Student muss das Trivium... Mm -hmm. Also muss das Trivium im Quadrium stehen. Und wahr, ja. Hatte ihr an äh, ein, einem Fach besondere Freude. Genau. Jetzt sehen wir tatsächlich jetzt die ähm, einzelnen Fächer im Trivium im Quadrium. Ähm. Oh, so was. Ach, das sind klassisch. Ich habe mich ganz im Lateinischen gewidmet. Das ist sehr nützlich, besonders für das Verständnis von Manuskripten. Das hat man im Übrigen auch an dem Eingang zu diesem Spiel schon gesehen. Wundervoll, eine wunderschöne Sprache, die im größten Imperium der alten Welt gesprochen wurde. Sagt mir, was ist eure liebste Sentenzia? <lacht> Erkato, der Jünger, ein standhafter Verteidiger des Römmens. Mensch, da hat wirklich viel gelesen. Aber haben ihn seine Überzeugung gebracht, durch Cäsar ermordet. Nicht ganz, er starb durch seine eigene Hand. Und Als Cäsar davon erfuhr, sagte Erkato, ich gönne dir deinen Tod nicht, denn du hast mir deine Haltung nicht gegönnt. Ein bitteres Ende, aber nicht ganz ohne Süße. Gab es noch andere Fächer, andere Bereiche, die ihr gemeistert habt? Ähm. Um oh, ist <lacht> mach ich das aber, wenn ich hier so näher? Ja, das mache ich. Ich habe die Bibliothek der Universität genutzt, um eher besondere Texte zu lesen. Oh, inwiefern besonders? Geheimwissen, Bücher über Alchemie, das Herbeirufen von Geistern, Wahrsagen, rein akademisch, versteht sich. Natürlich. Ich habe mit Vizinus Corpus Hermetium begonnen und das hat mein Interesse nur gesteigert. Sehr aufschlussreich, Andreas. Ich werde mir während meines Aufenthaltszeit nehmen, um weiter mit euch darüber zu sprechen. Behandelt die Sache bitte diskret, ja. Ja, aus diesem Grund werden wir später darüber sprechen. Der ah, da ist die Abtei. Ich erinnere mich gern an diesen Ort zurück und, meinen und an Vater Matthias. Er hat mich es hat mich betrübt zu hören, dass er gestorben ist. Er ist doch nicht einfach so gestorben. Sie sehe ich das Erste das sind die Alten. Sieht schon sehr italienisch aus hier, ne? Woher kannte der ihn? Woher kannte der überhaupt äh, Kiersau? Meine Familie fördert Kirsau seit, genau, seit mehreren Generationen, als ich zählen kann. Ich habe gehört, dass Kirsau vor einigen Jahren noch eine wundervolle Bibliothek und wunderbare Kunsthandwerke hatte. Ausgebildete Künstler kümmern sich heutzutage meist um die Herstellung von Manuskripten. Umso mehr überraschte es mich, dass es hier noch ein Skriptorium gibt. Tatsache. Die verbliebenen Künstler sind sehr begabt, wenn auch etwas altmodisch. Nun, Kirsau ist mehr als nur etwas altmodisch. Einige meiner Freunde halten mich für verrückt, weil ich heutzutage ein Manuskript in einer Abtei in Auftrag gegeben habe. Das bist du auch. Meine Familie ist seit Generationen Patron von Kirsau. Es scheint mir falsch, diese Zuwendungen äh, einzustellen, wo es hier doch noch Talente gibt. Ich habe vor einem Jahr ein Manuskript bei Vater und in Auftrag gegeben. Ich wollte mir ein Bild vom Fortschritt machen. Wo seid ihr der Künstler, der daran arbeitet? Ein Gebetsbuch mit 20 Abbildungen. Ich kenne die Arbeit, aber nein. Ich kenne den Künstler gut, unser geschätzter Bruder, der alte Piero. Den hatten wir schon zwei, drei mal. Wie alt. Er ist noch bei klarem Verstand und tüchtig, wenn er das meint. Aber Piero hat ein unglaubliches Talent mit Farben. Dann freue ich mich darauf, es zu sehen. So, noch mal ganz kurz. Wer ist denn jetzt die Alte gewesen? Wer war die Alte? Michlaus, kümmere dich um die Pferde und das Gepäck. Ich gehe zur Abtei. Sehr wohl, mein Herr. Ah, okay. Also die Schriftart bei Lorenz hat sich geändert, als an, äh, Andreas erfahren hat, dass er äh, belesen ähm, und klug ist. Sehr wohl, mein Herr. So, jetzt kommen wir an der Abtei an. Nun gut, lassen wir den Abt länger warten. Nonnen? Nonnen. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Haus der Benediktiner Münche und Nonnen beherbergt, wenn auch getrennt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wir schauen jetzt aber mal. Hm, also. Äh, Benediktina einer der großen Mönchsorden, klar. Die Kirche hat die meisten vor Jahrhunderten geschlossen, eben. Aber Kirsau ist eben auch ein Ort, der auf mehr als eine Art aus der Zeit gefallen scheint. Kennt ihr Mutter Cecilia? Wir sind miteinander bekannt, lassen wir es dabei. Okay, da kommt der Abt. Ähm, ihr müsst Vater gerne sein. Ich bin Lorenz, Baron von... Ja, Baron von Rotvogel. Es ist... Ach, das soll die klösterliche Schrift sein? Es ist eine Freude, euch erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben uns bereits bei eurem letzten Besuch kennengelernt. Ah, wenn ihr das sagt, ich kann mich schlecht an Gesichter erinnern. Das ist nicht Gernot. Warten wir's mal ab. Bitte vergebt mir. Mein Herr, ich hatte euch erst in einigen Tagen erwartet. Ja, ich bin vorausgeritten. Ich konnte es nicht erwarten, das Manuskript zu sehen. Das macht doch sicher keine Umstände. Wir, ich, ja, ich meine, nein. Es macht keine Umstände. Wollt ihr es jetzt sehen? Oh nein, nicht sofort. Ich würde zuerst ein kleines Mal annehmen. Darf ich mich in Eurer Küche bedienen? Ja, ja, selbstverständlich, mein Herr. Ich äh, komme dazu. zu Ihnen. Ich musste mal schauen, wie das in der Aufzeichnung aussieht mit, dem, mit den unterschiedlichen Schriftarten. Andreas, ich weiß nicht, äh, was du mit dem Baron gemacht hast, aber du müsst jetzt sofort in das Skriptorium gehen. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, um eine Vorauszahlung für das Stundenbuch zu erbitten. Das ist brauchen wir für die Gärtners. Ja. Das fand er wohl nicht so gut. Ich sollte noch einmal fragen, wenn er besser gelaunt ist. Vielleicht könnte ich Bruder mit, mit Mathieu davon überzeugen, mich vorab zu bezahlen. Aha. Aha. Die Steuern der Gärtners finde einen Weg bezahlt zu werden. Ich gucke jetzt aber erst noch mal ganz kurz ganz kurz ins Klausur, denn Trivium Quadrium, ja, das hatte ich ganz kurz erwähnt, sind mehr oder weniger die, ist die Universitätsausbildung, die klassische Universitätsausbildung, die dem Studium der, des Rechts, der Theologie oder der Medizin vorgeschaltet ist. Und hier sieht man die Fächer, ja, also Grammatik, Logik, Rhetorik ähm, bilden das Trivium, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, das Quadrium. Und das muss man sich vorstellen als ein universalistisches Grundstudium, ja, also das halt alle besucht haben und danach hat man dann Theologie, äh, Recht oder Medizin studiert. Das ist schon ziemlich gut hier eingebunden, eingewoben. Man kann sehr viel an Wissen an, äh, sich aneignen, wenn man das Ganze spielt. Ich schaue noch mal ganz kurz. Das ist die Otea, die Witwe Camperin, Bäuerin, Witwe von ähm, Hanning Camper. Wer war denn Camper? So. Wie lange sind wir denn schon in der Aufnahme eigentlich? Eine Stunde und 20, hui. Gut, dann lassen wir uns vielleicht, dann platteln wir vielleicht einmal hier durch, über das, was wir Mathilde auskennen, Kempten, für Ach, die haben wir nur gesehen, ne? Otia, Witwe von... Das sind eine ganze Menge Personen dazugekommen. Also, Berthold, Linhard, Lorenz, Marie und Martin... Das ist die Druckerin, Klaus Drucker. Neuenburg. der Abtei Kirsauer verantwortlich für die Pflege der Sakristei und der Schatzkammer der Abtei. Unterstütze dem Vater gerne beim Stundengebet. Okay, das ist die Mathilda. Ich glaube, Klaus hatten wir schon und Ottie, Witwe Kämperin. Das ist die, die... Da. Franz Bauer und die Witwe von Kemper. Hm. Okay. Das ist Veronika. Die hatten wir schon. Schwester Sterne aus Tabor. Das ist eine böhmische Nanne jetzt hier aus Augsburg. Oh, das ist auch interessant. Das ist interessant. Gut, jetzt sind wir hier in Kirsau und wir schauen uns zum Abschluss mal noch die, die Karte nochmal an. Das heißt, wir stehen jetzt hier vor dem vor der Kirche, würde ich mal sagen. wir sehen jetzt den Im Kircheingang und müssen ins Skript Gut, das Ganze machen wir aber nicht jetzt, sondern in einer in einem weiteren Teil sind es sehr interessant. Ähm, tatsächlich gestartetes das Spiel ähm, und hat eine Menge Anhaltspunkte. Ich bin, ähm, ich ich denke, dass ich die Schriftarten umstelle. Mal schauen, wie das jetzt im Stream aussah so. ähm, und Gibt es ein paar Anhaltspunkte? Matthias ist vielleicht nicht, ich sag mal so, es wurde vielleicht etwas nachgeholfen bei seinem Tod. Lorenz spielt eine sehr eigenwillige Rolle mit der Beauftragung des Manuskripts. Vielleicht hat er auch was geahnt. Vielleicht wollte Lorenz. Ah, wir werden sehen. Also, das war zunächst erstmal ähm, Pentiment. Und zumindest jetzt mit diesem ersten Teil. Ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Und hoffe, dass ähm, sich hier eine sehr, sehr spannende Geschichte entwickelt. Ähm, die das Let's Play auch rechtfertigt. Aber das werden wir noch sehen nach dieser Exposition. Aus der wird, glaube ich immer noch nicht raus sind. Also bis zum nächsten Mal.